Hallöchen Leute was geht? Heute bin ich wieder am Start und zwar nicht so ganz normal, sondern heute mit einer Holzdingster-Boomster, ja und mh, wie man so schon erkennen kann, äh, bin ich ein Typ im Minenschacht. Ja, auf jeden Fall ähm, muss ich hier jetzt Stein abbauen. Ja. Okay. Okay, auf jeden Fall bin ich jetzt hier reing. Also ich habe es ein bisschen angezockt, wie man sehen kann. Also, okay, ich, ich habe jetzt keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall habe ich so ein bisschen so reingeguckt. Also, wir haben jetzt 30 Münzen und wir können äh, uns für 30 Münzen eine Stone Pickaxe kaufen. Mit dieser Stone Pickaxe kann man gute Sachen abbauen. Schätze ich mal. Äh, Warte mal, ich muss kurz mein Ladekabel reinstecken in meinen Computer. Und ja, so. Das wär, ähm... Stein. Hier, wir kriegen plus äh, 10. Raus auf Reichweite. Würde ich natürlich alles verstehen. Wir 20, ich glaube, ich soll das immer wieder machen. Falls ich nicht dumm bin. Okay. Wir haben 35 Münzen. Äh lol. Ich wollte eigentlich hier hingehen. So, wir haben 35 Münzen. Mal gucken. Äh, äh, nee. Was wir uns damit kaufen können. Okay, auf jeden Fall bin ich äh, in der Gruppe drin. Oha. Keine Ahnung, was Sack bedeutet. Ein simple Rucksack. Ja. Okay, ich habe jetzt so einen 150er Rucksack. Ich bin hier auf... ...feinem. Ach so. sind Stein. Ja Nicht schlecht. Ist nur ein bisschen langsam. Was habe ich da gefunden? Fossils. Ja ein Fossils. Haben wir gerade gefunden. Interessant. Äh, ja. Ich würde mal sagen, wir bauen uns straight runter. Wir sehen auch die Tiefe. 19 Blocks tief sind wir. Oh, ein Fossil. Da ist noch ein Fossil. Glaube ich ganz nett. Ich muss hier abbauen, eigentlich. Ich freue mich schon auf bessere Spitzhacken. Oh Junge. Schade, dass ich noch nicht cutten kann. Okay, Sell und 335 Münzen plus. Ich glaube, dafür kann man sich schon etwas leisten. Okay, 370 haben wir gemerkt. Hm? Metal Pickaxe. Ja, wir holen uns einen Metal Ein Metal ja. Und das wäre es auch. Ich, ich vergesse die ganze Zeit, dass es hier ist. Okay, ich habe eine Quest. Hey, hi, hi, hi, hi. ready Okay, also ich muss. Ich glaube, ich kann jetzt wieder kommen. So. Aha! Stein. Stein. Okay. Jetzt bekommen wir auch viel mehr. Also wir meinen jetzt viel schneller Steine, weil wir, wir waren gerade so im Zweitakt. jetzt sind wir im Fünfer-Takt. Bald sollten wir auch wieder zu unserem Freund da oben kommen. Ich würde mal sagen, gehen wir zu diesem Typen hier. Oh, 150. Okay, wir können zählen. Hier, oh ja, yeah. das ist satisfying. Das ist satisfying. Komm. Da brauchen wir aber noch etwas. <lacht> Schon wieder in die falsche Richtung gelaufen, ne? Also... Wow, wie tief! Das könnte richtig lange... Das kann einfach an diesem Stein schön, würde ich mal sagen. <lacht> das sieht so dumm aus, aber... Das verstehe ich schon an. So, okay, plus 300. Jetzt können wir uns eine... Äh, Schaufel. Holen diese Schaufel. Oh mein Gott. Sieht ist aus wie so ein, keine Ahnung wer. Ist das wie so ein, wie so ein, der sich mit einer Schaufel vorantastet. Oh, Obsidian. Jetzt brauchen wir aber so eine Power-Saw. Das ist doch... WTF? Das ist doch kein Stein! Ich möchte auch diese Power-Saw haben, ne? Uh! Das geht ja im 7er Takt. 7er Takt? Das ist okay. Hm. So langweilig, so wie ein Minenarbeiter. Plus 300. Das ist okay. Jeepie. Jeepie. Ist ja gar nicht tief. Oh, cool. Oha. Hatte die eine Idee, was das soll? Oder sein? Wurden Komm, das ist ja schon viel besser! Puls? 2000? Wir haben ja gesehen, wir brauchen irgend so ein Power-Saw. Diese braucht man, oder was? Oh Mann! So Leute, irgendwann, wenn wir das irgendwann wieder machen... Oha. Dann holen wir uns das hier. Oder das hier. der ja, das hier. Okay, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ähm bitte lasst ein Like und ein Abo da, ich schwöre, es kostet es kostet euch null Geld, wenn äh, ihr einen Account habt, geht dann unten so Abonnieren, in Rot und Like Button mit so einem Daumen nach oben, oder wenn ihr noch keinen äh, YouTube-Konto habt, geht auf oben rechts anmelden, äh, anmelden, dann da gibt eure Google-E-Mail-Adresse ein Passwort, dann müsst ihr noch irgendeinen Hack Kick machen. Keine Ahnung. Und dann. Dann abonniert mich einfach. Bitte. Komm. Wir schaffen. Also. Mh, bei. Okay, Leute. Bei 10 Abos gibt es Hintergrundmusik. Und zwar gute. Okay? Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.